Und wie wähle ich die Aktien effektiv aus? Das ist aber die richtige oder? Ja, also ich sage dir jetzt, die ehrliche Antwort ist, du kannst einen Würfel werfen. Das ist die ehrliche Antwort. Du brauchst eigentlich gar nichts, um die Aktien auszuwählen. Das heißt, du kannst am Anfang hinzugehen und sagen, welche gefällt mir am besten und du kannst die Aktien kaufen, weil ja x Profis die Aktien regelmäßig bewertet und du siehst sowieso 30 Jahre im Portfolio hast. Das heisst, alles, was man heute weiß über den kurzfristigen Kursverlauf, ist komplett irrelevant für dich. Und die Rendite in 30 Jahren hängt ab von Managern, die noch nicht mal angestellt sind mhm. in dieser Firma. Oder? Aber du hast vorhin gesagt, prinzipiell würdest du mir empfehlen, mal in grössere Firmen zu investieren. Genau, ganz wichtig. Ja. Also grosse Firmen. Nur grosse, bekannte Firmen. Das zweite ist kein Branchenfokus. Also nicht, dass du dann sagst, oh, ich mache nur Hightech, das habe ich übrigens gemacht, Hightech in den 90er Jahren, oder? alles verloren. Viele haben Banken und Versicherungen, mhm. wo es alles super gelaufen ist, Anfang von, von dem Jahr 1000, oder mhm. und die sind natürlich dann auch crasht und weg. Mhm. Ich würde dir empfehlen, ich würde dir empfehlen, zu überlegen, was ist eigentlich der Markt, wo ich habe, in welche Arten von Firmen ich investiert in? okay. Du Kannst du das ein recherchieren und schauen, was haben wir eigentlich für Firmen in der Schweiz. Nicht nur der Börse, sondern einfach grundsätzlich. Wie viele sind Gesundheitsfirmen, wie viele sind Industriefirmen, wie viele sind Handelsfirmen, wie viele sind Immobilienfirmen. Mhm. Und wenn du das abbilden willst, kannst du das abbilden. Mhm. Das heisst auch, dass du kannst Jetzt aus eigener Überzeugung, mal, gewisse Firmen in deinem Portfolio haben und gewisse vielleicht auch nicht. Absolut. Also es absolut. macht Sinn, so genau. das als Kriterium ja. mit zu Auf jeden Fall. Du kannst deine persönlichen Bedürfnisse walten lassen, weil es, es, es gibt keinen Grund, warum das sollte dir eine schlechtere Rendite geben sollte. Mhm. Jeder bewertet die Firmen und heute geht heute davon aus, dass die Aktienpreise dir die gleiche Rendite geben wie du wanderst. Das ist die Ausgangslage. Mhm.